Wie ist es möglich, dass es in den USA mehr freistellende Häuser als auf der gibt? Warum gibt es Krieg? Warum gibt es überhaupt Waffen und Gewalt? Wie kann es sein, dass ein Junge auf der Straße erschossen wird? Nur weil er eine andere Hautfarbe hat. Say no to racism. Auch dieses Jahr war das jüdische Gemeindezentrum in Mannheim Gastgeber beim interreligiösen Begegnungslernen. Das Thema dieses Mal, in Verantwortung erwachsen werden. Die über 80 Siebtklässler hatten sich jeweils in ihrem jüdischen, katholischen, evangelischen und islamischen Religionsunterricht bzw. Ethikunterricht sehr gut vorbereitet. Was ist der Mensch? Was können wir gemeinsam zu einer besseren Welt beitragen? Was bedeutet religiöse Mündigkeit? Diese Fragen der Zukunft können nur in der Begegnung der Religionen beantwortet werden. Eine Aufgabe, der sich die Schülerinnen und Schüler bei einem Projekt der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in einem engagierten und interessierten interreligiösen Dialog widmeten, indem sie nicht übereinander, sondern miteinander ins Gespräch kamen. Jede der Unterrichtsklassen stellte sich mit ihren Interessen und Vorlieben vor. Hier sind es die muslimischen Schülerinnen und Schüler aus der Humboldt-Werkrealschule Mannheim. nicht nur die große Welt, sondern auch unsere kleine persönliche Welt, in der wir leben, lernen, spielen und chillen. Unsere Welt ist Mannheim, unsere Welt ist die Neckarstadt. Dazu haben wir eine kleine PowerPoint-Präsentation erstellt. Wir kommen endlich weg von dem, dass wir sozusagen aus dem Religionsbuch lernen, wie zum Beispiel jüdische Menschen leben oder wie muslimische Menschen leben, sondern wir reden direkt miteinander. Das bringt mir als Lehrerin sehr, sehr viel. Aber ich denke, wir merken jetzt heute auch an dem Projekttag, auch für die Schüler ist das eine ganz wichtige Erfahrung. Sie arbeiten einfach gemeinsam mit ihren jüdischen und muslimischen Mitschülern, gemeinsam mit den Ethikschülern, lernen sich auf einer, sage ich mal, auf einer relativ gleichberechtigten Ebene kennen, stellen sich gegenseitig das vor, was sie im Unterricht erarbeitet haben, erfahren so wirklich eine Menge auch voneinander und vor allem erleben sich einfach als, als Gruppe von Jugendlichen. Ich denke, das ist mit das Stärkste. Was nehmen die Schülerinnen und Schüler mit? Ganz viele Eindrücke und im Schluss wahrscheinlich die Erkenntnis, dass die gar nicht anders sind als sie selbst, ähm, aber über viele Dinge nachdenken müssen, die sie hier neu gesehen und kennengelernt haben. Und sie werden auch gesehen haben, dass andere Schüler in ihrem religiösen Umfeld deutlich verwurzelter sind als sie selbst. Ja, die eine Schülerin hat äh, gerade zu mir gesagt, die sind ja alle ganz nett hier und äh, der Umgang untereinander ist friedlich, ruhig und sie lachen viel, sie freuen sich und äh, die bekommen natürlich viel mit ja, über die andere Religion und allein das Auftreten von gewissen Schülern können unseren Schülern auch ein Vorbild sein ja, und von daher nehmen die unheimlich viel mit. Das kann man in der Schule so im Alltag gar nicht vermitteln. Da und eben dieser nach schon war der Erste, der gesagt hat, gut, ich mache den ersten Schritt. Hier ist der Moses. Und das haben wir uns als Vorbild genommen, weil ich, wir finden, dass einfach jeder sollte den ersten Schritt zu einer besseren Welt machen. Dieses Schulprojekt interreligiösen Lernens bindet selbstverständlich auch die Schülerinnen und Schüler ein, die sich für den Ethikunterricht entschieden haben. Ich denke, was man sagen kann, ist, die Themen sind für sie sehr interessant. Es kommen auch viele uns sagen, das ist toll, mal mit anderen zusammenzukommen. Wir haben so ein bisschen den Nachteil, dass unsere Schüler das erste Mal in diesem Jahr überhaupt Ethikunterricht haben. Das heißt, sie sind noch so in der Findungsphase, auch so zu überlegen, was, was machen wir hier, wie können wir das angehen und sind sicher mit manchen Dingen noch nicht ganz so sattelfest wie die Religionsschüler. Aber es macht ihnen unheimlich Spaß, ihre Sicht der Dinge mal darzulegen und selber noch mal ins Grübeln zu kommen, warum die anderen das auf ihre Weise machen. Doch wie beurteilen die Hauptakteure selbst ihren interreligiösen Projekttag? Ähm, es war sehr spannend und auch lustig und ähm, wir haben schöne Sachen gemacht. Weil man lernt, viel Neues, nice, macht Spaß und deswegen wieso nicht? Also ich denke mal, in zwei Jahren wird man noch mehr lernen, weil da sind wir reifer, die anderen reifer und dann lernt man auch neue Sachen, weil je älter man wird, desto interessanter. Weil sie sich bei diesem Konzept interreligiösen Lernens bereits im Vorfeld im eigenen Unterricht intensiv mit dem Thema befassen, hatten sie sich genügend Fachkenntnisse angeeignet, das Thema nun den anderen Schülerinnen und Schülern kompetent zu präsentieren und sich engagiert, mit ihnen gemeinsam dazu auszutauschen. Sie wirken alle schon relativ vorgebildet. Ich glaube, sie haben sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Ich halte das Ganze für eine sehr gute Idee. Juden, Christen und Muslime bauen gemeinsam an einer menschenwürdigen Zukunft und beginnen damit bereits in der Schule. Interreligiöses Begegnungslernen bedeutet für Schülerinnen und Schüler ebenso wie für die Lehrerinnen und Lehrer sowohl Chance als auch Herausforderung. Das war erstmal so ein bisschen gemischt, dann so, weil es halt immer so wenig jüdische Schüler sind und so viele von anderen Religionen, dann fühlen die sich schon manchmal so ein bisschen so als eine kleine Minderheit. Aber dann haben wir irgendwie darüber nochmal gesprochen, wie wichtig das auch ist. Und ähm, die viele sind ja von denen auch im KfG, wo es tatsächlich normal ist, dass jüdische Schüler und Schülerinnen sind, weil irgendwie hat sich das in Mannheim so etabliert, dass viele dort sind. Ähm, und dann jetzt aber so zum Schluss, als Sie gesagt haben, dass Sie auch tatsächlich eine Aufgabe in jeder Gruppe haben, das auch nochmal wieder zu dass Sie auch klar wussten, jeder muss was sagen. Das hat die dann doch motiviert. Und ich glaube heute, also wie ich das jetzt sehe, haben die extrem viel Spaß. Ja, auf alle Fälle. Wir haben das ja auch im Lehrplan drin. Wir haben ja auch einen ganz äh, ausführlichen Lehrplan. Ähm, es ist ein Thema, auf alle Fälle. Äh, und wir versuchen halt auch durch multireligiöse Feiern zum Beispiel bei uns an der Schule, in der Grundschule auch, äh, auch die Pfarrer an Bord zu holen, äh, im Stadtteil die Kontakte zu pflegen. Äh, da läuft schon einiges. Und welche Ziele verfolgt dieses Schulprojekt, für das der baden-württembergische Ministerpräsident 2013 die Schirmherrschaft übernommen hatte? Also ich hoffe, dass die Schüler und Schülerinnen mitnehmen, dass sie später, wenn sie erwachsen sind, sich daran erinnern, dass sie sagen, ja, wir haben doch damals dieses und jenes Thema vorbereitet und dann sind wir dann doch bei einem Projekttag miteinander ins Gespräch gekommen. Da war doch auch ein netter Jude dabei oder da war doch ein netter Muslim dabei oder der war doch Christ und wir haben das zusammen, äh, diese Aufgaben bewältigt. Also und das waren doch alles vernünftige Menschen wie du und ich und ich hoffe, dass dieses... Lernen von Face-to-Face, face, wie man heute so modern sagt, auch Schüler darüber äh, vorbereitet, dass die Gesellschaft einfach vielfältig ist und dass sie selber diese Vielfältigkeit auch positiv wertschätzen. Wie haben Sie denn in der Vorbereitung die Zusammenarbeit jetzt mit den christlichen und mit den muslimischen Religionslehrern erlebt? Also, sehr positiv. Das ist eine große Bereicherung für mich. Und vor allem manche Kollegen und Kolleginnen sind mir sehr, sehr wichtig und helfen mir sehr und bringen mich auch weiter in dem, was ich unterrichte. Das war das Beste, dieser Arbeit. Das war wunderbar. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir konnten auch über Verschiedenheit oder über viele Punkte auch sehr, sehr gut kooperativ arbeiten. Also es war überhaupt kein Problem. Das war sehr schön. Also das erlebe ich als ein großes Wunder, muss ich sagen. Wie sehr wir als Kollegen und Kolleginnen da an, einer, an einem Strick ziehen und auch davon überzeugt sind, dass diese Begegnung zwischen Schülern und Schülerinnen unbedingt wichtig ist. Und ich könnte dieses Projekt nie und nimmer machen, wenn nicht jeder der Lehrer, die unglaublich engagiert sind, jeweils seinen Beitrag aus der Perspektive seines Fachs oder ihres Fachs dazu beiträgt. Herr Professor Schneider-Habrecht von der Evangelischen Landeskirche in Baden hat das Schulprojekt miterlebt. Das hat ganz viel mit evangelischer Bildungsarbeit zu tun, denn äh, zum Evangelischen Selbstverständnis gehört die Öf Offenheit für die Ökumene, auch der Religionen, für Toleranz und Verständigung und von daher bin ich sehr dankbar, dass es diese Initiative gibt, dass jetzt die verschiedenen Konfessionen und Religionsgemeinschaften hier über ein Thema kooperieren, dass auch der Ethikunterricht dabei ist. Ich denke, das ist ein zukunftsweisendes Modell. An der Pädagogischen Hochschule Heidelberg wird für angehende Lehrerinnen und Lehrer eine Zusatzqualifikation zum interreligiösen Begegnungslernen angeboten. Also in dieser Region werde ich versuchen, alles was ich kann, meine Kollegen davon zu überzeugen, an ein, ein Teil von solchen Projekten zu sein, weil ich glaube, das ist ein guter Weg und ein richtiger Weg in die richtige Richtung.